Olaf, bin ja auch unter die Leiter für Unzufriedenheit gegangen. Lall. Gruß Marcel Davis. Seit 16 Jahren arbeite ich bei Wiesenhof. Mann, bist du ne Flatrate? Ab sofort werden sich Jens und ich persönlich um ihre Wurst kümmern. Und wir gehen erst wieder. Wenn der Koch läuft.